haben wir die Weizenkörner. Schön, fest und knackhart. Wir arbeiten hauptsächlich mit Weizen. Mensch, lernt ihr heute viel. Ne? <lacht> Seit etwas über 200 Jahren gibt es hier in Marzahn eine Mühle. Ich bin nun in dieser langen Reihe der 11. Müller auf der vierten Mühle am dritten Standort. Diese Mühle hier gibt es jetzt seit knapp 24 Jahren. Sie wurde durch holländische Mühlenbauer im Auftrag des Landes Berlin errichtet als Teil des Ensembles Dorf Marzahn. Und hier sehen wir jetzt eben das, den schematischen Aufbau unserer jetzigen Mühlenausrüstung. Schrotgang, Siebenmaschine, Trichter, Säcke. Hier oben haben wir die Antriebswelle, die Flügelwelle mit dem großen Kammrad, Getriebe und Bremse. Die Flügel, die eben den Motor, den Windmotor darstellen und so ist ja jede Maschine dieser Welt aufgebaut. Ne? Motor, Getriebe, Werkzeug, hier der Schrotgang. Also hier sind wir jetzt auf dem Steinboden der Mühle, der heißt so, weil hier die größte Maschine der Mühle ist, der Schrotgang. Jetzt werden wir merken, dass bei der geringen Geschwindigkeit die Mühle anfängt zu bremsen, weil das jetzt natürlich richtig Kraft zieht, was wir hier machen. Oh Gott, jetzt verlässt uns gerade der Wind. Oder? Kriegt er noch mal Lust. So, jetzt malen wir wieder. Jetzt gucken wir mal hier rein. Jetzt kommt hier ein bisschen Schrot. Wir merken, das sind die Stellen, wo die Mühle dann auch staubt. Ne? Wir haben immer zwei Mühlsteine. Ein Bodenstein, der festliegt, ganz leicht, 800 Kilo, kleines Auto. Oben drüber den Läuferstein, die Geschwindigkeit, die Ohrfeige, die man nicht kommen sieht. Wusch, so im Kreis. Anderthalb Tonnen, dickes Auto vom Gewicht. Man sagte auch schon immer, vom Gewicht her sind wir Müller steinreich. Die Steine dürfen sich beim Malen nicht berühren, denn wir hören ein ganz hässliches Geräusch. Stein auf Stein lassen wir sein, Sand im Mehl ist keine gute Sache. Wir sehen hier den Läuferstein, dessen Rücken sich dreht. Wenn wir jetzt mal hier runter gucken, gucken Sie mal hier von oben rein. Bloß nicht mit dem Kopf nach oben stoßen. Dann sehen Sie hier den, Ma den schmalen Spalt zwischen Läuferstein und bitte, das ist das Gehäuse. Da sammelt sich das Malgut, und an der Stelle fällt es dann runter in die darunter liegende Siebmaschine. Und jetzt wird es immer mehrmal gut und die Maschine füllt sich allmählich damit. Hier, diese Förderschnecke sammelt jetzt das Mehl und bringt es hier raus zum Auslauf. Ja. Mal ganz praktisch, was das mehrfache malen und sieben ja eigentlich für uns bedeutet. Jetzt am Beispiel des Weizens. Da haben wir ja die Weizenkörner. Schön fest und knackhart. Erster Schrot einmal malen und aussieben ergibt dann grobschrot, Weizenvollkorngrieß und Mehl. Hier ein relativ feines Mehl für unsere Zwecke nochmal den Unterschied zwischen Vollkorn und Nichtvollkorn klar zu zeigen. Die Weizenmühle stellt also, das hat sich also äh, produktionsbedingt entwickelt, zunächst den der wie ich ihn auch mache, mit Mehlkörper, Schale und Keimling. Den drei Bestandteilen einer jeden Getreidesorte. So und putzt ihn dann, da ist auch keine Chemie drin, sondern schnell durch, äh, mit äh, schnell schwingenden, durchlüfteten Siebmaschinen wird dann der schwere, mehlkörperhaltige Grieß herausgezogen. Und dieser Speisegrieß, den nehmen wir entweder von den Grießbrei oder aber, er wird weiter vermahlen für das ganz feine Mehl, eben für dieses Auszugsmehl. Ja, man darf ja gar nicht mehr die Mühle als selbst in großem Maße agierenden, also wirtschaftlich oder netzwerkmäßig agierenden Betrieb verstehen, die heutige Mühle, auch wenn da jetzt Schüttmühle, GmbH, Berlin oder sonst was. Das sind doch Tochterbetriebe, Produktionsstätten für global agierende Weltkonzerne. Das, so muss man es doch sehen. Die Wertschöpfung an der Müllerei ist nämlich selbst nicht mehr allzu hoch. Dadurch, dass wir schon so lange technisiert sind. Wir sind seit über 100 Jahren das globale Wirtschaften gewöhnt. Also es ist ja nicht so, dass das Mehl verkauft wird. Und wissen Sie, ähm, Mehl ist, ist nicht gut, global zu transportieren. Getreide dagegen umso mehr ist auch gut lagerfähig mit geringem Energieaufwand und so was. Ja, deswegen war, war der Umgang mit Getreide immer schon eine gesellschaftlich hochrelevante und zuweilen brisante Sache, politisch also richtig auch. Ja, zum anderen aber auch aber über die Produkte, die man aus dem Mehl dann macht. Wer auf meine Mühle kommt, ist mein Freund. Das ist so eine Grundüberzeugung, die ich mit dem Beruf äh, teile.